Das Baujahr 1963 das ist alles der Originalzustand und jede Beule hat seine Jahreszahl. Dackel hat jeder. Wir Dackel haben ein Wackelkrokodil. Ja. Wo kriegt man denn sowas? Das ist Schleuder. ja Wahnsinn. Und ich habe meine alte Gitarre bei. Außerdem passt das zu unserem Lieblingslied. See you later, Alligator. <lacht> well, so I baby walking. Das ist ein Renault 4CV von 1954. Der heißt auch Porsches Rache. Ja, der ist vom Dr. Porsche in Frankreich entwickelt worden. Stellung da, wo ich eben drin war. Dies ist einmalig. Habe ich noch nie gesehen. Sehr gut gefallen. Da konnte man sehr gut was lernen, konnte man da. Ne? Richtig originalgetreu nachgestellt und da meint man, die Figuren stehen da wirklich. Wenn man rauskommt, äh, man ist in einer Zeit äh, und dann kommt man raus und dann ist hier Beat, Pop und also, äh, man steht da wirklich, man ist verwirrt. <muss> Es gab bei uns einen Wettbewerb. Wie fühlst du dich als zweite luftpolster drücksiegerin Gut. Sieger des heutigen Tages. 2400 Luft, habe ich mich jetzt vertan? Also Luftpolster, die Kinder hier alleine zerdrückt haben. Sie merken es hier an der Luft, die ja auch deutlich besser geworden ist jetzt. Sommer anfangen. Ist weg. Zwei Teile. Eine der neuen äh, Kunstfasern. Wunderschönes Kleid mit sehr schön verarbeitet Etwas für die erwachsene Frau. Dramatisch gefüttert. Das ist wahrscheinlich was für die werte Frau Romanin gewesen. Sei ehrlich. Ich bin nicht die Erste, Und die du nein. liebst, sei ehrlich. Und hier muss gleich weiter die Butter. Wir machen Rock'n'Roll! Crying all alone, Also ist meine Zeit. Es war einfach toll hier. Also wir kommen wieder.